Wir haben nur eine Erde, hellblau und kugelrund. Und wir alle sind die Bürger, ziemlich gleich und ziemlich bun. Ja, hallo, toll, dass es heute so geklappt hat. Herzlich mal, herzlichen Applaus für euch alle. Und ihr auch?